Hallo meine Pokefreunde und Puckeinnen, willkommen zu einer weiteren Folge von Spongebob, der Film, das Spiel. Ich weiß noch nicht, wie ich es nennen werde. Irgendwie so in der Richtung. Und ja, willkommen zu einer zweiten Folge. Ich, ich staune gerade, dass ihr immer noch eingeschaltet habt. Ich konnte die Kommentare und die Bewertungen nicht lesen oder sehen. Das ist, ja. Deshalb entschuldige ich mich in der nächsten Folge, weil ich dann alles sehen und sagen. Und ich finde, dass Petri ein bisschen komisch aussieht mit seinen Augen hier schon noch viel zu lange Arme hat. Aber naja, ich würde sagen, fangen wir an mit mal eins meiner Lieblingslevel. Denn es ist ein komplett anderes Level als sonst. 1,4. Ahoi, Muschelstadt! Und es passt auch mit dem Soundtrack. Also ich nenne das Rennspiel und Minispiel. Wir müssen ausweichen. Ich liebe die Musik. Sie ist super nice. Wir können auch springen Und ausweichen. Ich singe da jetzt mit. Ich kann doch uns nicht lang. wenn es liegt. Es macht ein Lieblingslied aus dem Spiel. Ich hab die Tür immer nur gespielt, diese Level, damit ich die Musik hören kann. Ja, ich liebe die Musik und ich hab mich außersehen treffen lassen. Hab ich schon noch nicht gesagt. Jetzt dürfen wir aber nicht in der Mitte sein. Denn sonst werden wir getroffen. Und ein, ein Treffer und das war's mit oh also hund also so Du bist grad voll, voll schlecht, Mike. Passt jede, auf. Was du da tust, yeah. Zeit ist vorbei und die Musik ist da jetzt ja zu Ende. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ja, ähm... Ich weiß nicht, ob man es sagen konnte, aber ich, ich mag die Musik. <lacht> Yay. Und damit kommen wir dann zum Boss der ersten Welt. Jaha, wir werden die Stadtgrenze überqueren. Nicht wird uns von der man Männlichkeit, Männlichkeit abhalten. Lass uns mit diesem Fahrzeug-Aufseher reden. Ja, das klingt nach einer guten Idee. Welt 1 Boss. Rüpelfisch. Oh Gott. Die Jungschen geht besser zur Seite. Ach komm, konnte ich jetzt was machen? Oh, uh, meiner. Aufs Gesicht. Fuck, ich bin gerade mega schlecht bei dem Boss, bei dem einfachen Boss. Ist ja eigentlich voll easy das war's D das war's das war's ehrlich und ich war so schlecht habe ich treffen lassen er keine gibt auch nicht fassen würde sich noch am ende einen facebook geben so er <lacht> hat einfach das bürgermobil genommen ich glaube er war nicht der Fahrzeugaufseher ähm ich glaube er kommt nicht zurück Wow, Patrick, das ist er voll schlau. Und damit sind wir mit der ersten Welt durch. Ich gehe erstmal nach oben. Rechts geht weiter mit der zweiten Welt, aber hier oben. Abkürzung heißt das hier. Hiermit kommen wir zu den jeweiligen Welten. Ihr seht schon, wie viele Welten es gibt. Sechs Stück. Und ich weiß nicht, was man nach oben gehen kann. Ich glaube, hier ist man dann... Bikini, Schatz. Ich weiß nicht, was das hier ist, ne? Ich möchte am liebsten eben ein Safe State machen? Ja. Ich weiß nicht, was es hier ist, ne? Ach, das ist das Minispiel. Ach so. Ja, lass uns mal kurz machen. Oh, das, ist das Minispiel, okay. Wir wisst ja, welches. Ja, gut, das könnte man als 100% zählen, aber nein, ich mach das nicht. Lass dass du bescheid wirst. So, jetzt will ich das One up Ah, okay, ich hab zu früh gedrückt. Na ja, das sind anscheinend die ganzen Minispiele. Aber noch nicht in jedem Level gibt's ein Minispiel, oder? Sieht so aus. Anscheinend gibt es 30, 30. Level gibt's? Doch, das passt eigentlich hin, ne? Naja, egal, ich würde nicht alles sammeln, nur dass du Bescheid bist. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir an mit Welt 2. Korallen 2 a 1 wo ist das riff? Oh die Musik Oh schleck gerade, ne? ich mach kurz einen Kopf So, da habe ich wieder So erstmal die Musik genießen Während wir das Spiel spielen Oh ja, die Musik in diesem Spiel ist super Und seht ihr das da links? Da können wir reinfliegen. Wenn ich schaffen würde. Reinfliegen. Hä? Normalerweise kann man Oder es war ein anderer Ort. Vielleicht war das nicht der hier. Komisch. Normalerweise... Auf jeden Fall weiß ich, dass es hier unsichtbare Wände gibt. Das ist, was meine ich unsichtbare Wände? Ich meine unsichtbare Eingänge. Natürlich. Dum, dum, dum. Kann man da runter? Was war das denn gerade? Was ist das? Hier sind Stacheln überall. Da würde ich ungern reingehen. Oh, und wo kommt der denn? Bärms. Oh, das war knapp. Ähm. Bär. Ach komm! Hätte ich fast machen können, ne? Das spiel wir wieder. Und tschuh. Ja, nächster Hit und ich bin da. Oh nein, ich muss da runter. Go. Nein! Ach komm! What? Oh, wie Spongebob gestorben ist. Ihr habt das gesehen? So leid. Ich, ich bin mega schlecht in dem Spiel. Es tut mir echt leid. Auf jeden Fall. Es tut mir wirklich leid. Okay, es tut mir wirklich leid. Ich weiß nicht, wieso ich gerade so schlecht war ein bisschen peinlich. Ein bisschen mehr peinlich. Egal, die Musik, die heitert uns schon auf. Ups, das wollte ich gar nicht. Egal. Das glaube ich, ein bisschen. Ja, ich habe auch gerade momentan nicht mehr so viel Platz. Für mein PC weil ich halt immer so viele Videos habe ich will Ich jetzt einfach rüberspringen. Und du machst uns jetzt nichts mehr, ja. Halt. Oh, ich habe mir jetzt einen Treffer gegeben, um ehrlich zu sein. Ach, ich hätte auch einfach so machen können, ne? Ach, oh, guck mal! Sieh mal einer an! Dieses Geräusch, so 0815. Das ist gut Geräusch war das jetzt. Nice. Ah, nein, ich will das haben. Sag mal, ich weiß auch, was man machen muss. Das war den hier. Ja, muss ich es doch. Hier ist aufpassen. Ja. Äh. Schnell hier. Damit es nicht mehr so schlimm ist. Und rennen. Gut. Oh Gott, hier müssen wir aufpassen. Oh, oh nein, oh nein, oh nein. Das Spiel ist schon ein bisschen spannend. Es ist eigentlich nicht so schwierig. Ich bin einfach nicht schlecht, habe das ewig nicht mehr gespielt. Bitte, verzeiht mir. Bitte. Bitte. Dankeschön. Soweit ich weiß, ist das Spiel auch nicht so linear. Es gibt auch verschiedene Wege. Und ja, es gibt viele Sequels, aber so gesehen, ich mache halt keine 100%. Ich meine, das macht eh niemand. Und daher, wieso soll ich es auch machen? Ne, gut. Weil ich einzelartig Und da oben ist das Minigame für dieses Level. Aber wie gesagt, ich Vielleicht mache ich ja mal so ein extra Video, welches Spiel durchgespielt habe. Vielleicht gucke ich mal irgendwo im Internet, vielleicht gibt es ja, ja irgendwie so ein.. ne? Also so, so, so, ein, so ein Guide, der euch alles zeigt, wo alles ist und so. Mal gucken, mal gucken, mal gucken. Ich meine, man kann ja die ganzen Level nochmal wieder betreten, Also nochmal reintreten. Kann man betreten. hier sind wir. Da oben ist ein neuer Gegner. Und hier ist auch einer. Wow, bitte nicht angreifen. Was macht der? Oh, der schmeißt mich ab. Das finde ich nicht so, so, so nett von ihm. Oh, lass ihn mal erst mal leben. Das Erste. Aber hier kann man durch. Nicht? Ich dachte, da kann man durch? Okay. Ich weiß nicht, ob ich laut bin oder leise bin. ja, ist ja alle, ein, alle zwei Folgen oder so. Mache ich eine Welt? Ja, ich, ich schätze mal, wie viele Folgen hat das Spiel? Das Spiel werde ich brauchen. Hier nicht so, so weit nach vorne. Hier am besten stehen bleiben. Weil sonst gibt es einen Glitch und der kriegt euch trotzdem. Lass mich überlegen, wie viele Folgen werden wir brauchen für das Spiel? Oh. Ich würde mal sagen, boah, ich weiß echt nicht. Vielleicht zwölf. Ich sag mal zwölf am ende wir mal sehen ob wir zu folgen haben oh! Oh, ich wusste es ich habe den fehler gemacht nein egal das, das, das ist das leben wo ich mir jetzt nicht mehr das lohnt sich gar nicht lohnt sich einfach nicht nein gar nicht wir hören wieder unsere siegbarkeitsmusik Kommt irgendwie ein bisschen viel oft vor, aber egal, jetzt haben wir es nochmal, denn ich habe es nochmal eingesammelt. Hier ist nochmal ein Kontrollpunkt, ich weiß nicht, wie es das gibt, aber egal. mir <lacht> egal. Wir sind mega, mega weit gekommen. Gut, ähm. Ja, das, das, das ging jetzt voll in die Hose, wenn ihr versteht. Ahaha, lustig. Ab hier hat dann meine Aufla Aufnahme gelegt. Ich hoffe, es war jetzt nicht so schlimm. Ähm, ich kann mal kurz erzählen, was so alles passiert ist und zwar äh, war das Level doch eh schon fast zu Ende. Und zwar ist man einfach so runtergeflogen wie so ein... Es gibt auch so ein Level aus Marvel Brothers 2, wo man dann auch so runterfliegt. So in etwa war es halt, so könnt ihr es euch vorstellen. Und ja, so gesehen fast gar nicht so passt. Und hier war es das Level anscheinend. Ja. Oh, ist am Lack, ist am Lack, nein! Komm mal leid! Es tut mir echt leid, wenn manchmal so die, die Folge lag. Ich glaube, dann werde ich auch ein bisschen was rausschneiden. Und ja, es tut mir echt leid. Ich kann ja nicht immer nach links gucken. Ich könnte das so machen. Ich gucke die ganze Zeit nach links auf meinen zweiten Bildschirm. Da sehe ich nämlich die Aufnahme. Gucken wir da halt so ein bisschen. Dann rede ich ein bisschen so schräg. 2-2. Ja, 100 Meilen nach unten. Was? Heißt das, kommen wir kommen jetzt immer nach unten oder so? Ach komm, ich habe ihn. Oh, nee, ein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ich lebe ja noch. Okay, was mache ich jetzt? Da renne ich jetzt lieber so durch. Ich riskiere es aber auch, ne? Aber da ist ein Kontrollpunkt. Ich weiß nicht, was die machen. Aber ich sammle die mal lieber ein. Wieso nicht, ne? Aber ich hab das Spiel gerade mega groß offen. Oft bei mir. Und da sieht man einfach schon jeden Pixel. Also wirklich jeden Pixel irgendwie. Ja, das Spiel das ist... Was ist das denn für einer? Die kenne ich ja gar nicht. Okay. Ist der jetzt besonders, oder? War, war der... da anders aus als andere? Oder was? Oh Gott. Jetzt darf ich die Passage nochmal machen. Nice. Ich darf die Passage nochmal machen. Aber nur darf, ne? Dass du Bescheid wissen was wollte ich drücken <lacht> ein secret hätte es nur an können denn da oben war ja auch was ein extra leben Und da müssen wir doch hoch Oh, ich habe nicht gedrückt gedrückt halten da kann man höher springen das ist in jedem spiel so oder fast in jedem spiel das ist so nice ich habe irgendwie das Gefühl, gleich kommt wieder eine Riesenmuschel. Ich meine, es wäre nichts Neues. Vor diese Passagen, ey. Oh, ein Schüssel, ey. War etwas knapp, aber ging noch. Boah, nein. Patrick, Patrick, bitte. Wieder rüberfliegen, dann schon. Da gibt es einen Geheimgang. Ja, war klar. Eine Qualle. Qual eine Qualle ist hier, ich wäre fast tot. Oh. Ich riskiere es aber auch, ne? Was ist mit mir los? Ich riskiere es ja mega gerade. Alter. Alter. Rennen. Oh, Shit. Du, eigentlich würde, hätte es auch gepasst, jede Folge, du, ganze Welt. Dann hätten wir aber keine du, Folgen, sondern nur die Soll ich da eigentlich runter? Ich mach's. Oh, pass auf, pass auf. Pass auf, Mike, pass auf. Oh, ey, ist das nicht fies? Ey, komm. Ich hatte noch nie so, so, so krasse Probleme mit diesem Level. Wieso sterbe ich denn? Ich nehme das schon, schon so persönlich. Ich meine, das ist ein Spiel, was man da Kind hat, Kann man doch verstehen. Huiiii. Sie haben was? Ne. Ich weiß, hier kann man irgendwo auch im Level durchglitschen. Ich habe ein paar Screen gesehen. Ich weiß nicht, was der Weltrekord ist, aber ich weiß nicht. Ich glaube, ich mache kein Speedrun, nur. Ich wollte es halt ein bisschen erwähnen. Hui. Hier sollte irgendwas Ende sein. Ja, da dachte ich es mir schon. Oh, ist Passwort. Drittes Level. Wollen wir das machen? Machen wir das mal. 2, 3. Kleine Pause. Noch eine kleine Pause? Nee. Okay. Dann machen wir heute halt keine Pause. Ich finde es ein bisschen blöd, dass man nicht so viel sieht. Hier ja, sieht ja, wenn ich nach links und rechts gehe, dann sieht man halt nicht so viel. Ich habe immer Angst, wenn ich jetzt renne, so, dass ich noch was reinrenne und dann... Du tot. Ja, GG. Game over here. Yeah. Ich verstehe, was ich meine. Also ja. Wer hätte das denn nur geahnt, dass das ein Secret ist? Oh, krass, Alter. Und hier haben wir sogar einen Krabby Patty. Oh, ho, ho, ho, ho. Und einen Gegner, der mich fast sogar besiegt hätte. Krass. Okay. Ja, mir macht Spaß. Ja gut, ich glaube, ich, glaub, ich nehme die zwölf Folgen doch lieber weg. Weil... Ja, ich glaube, es sind doch eher acht Folgen, so. Hm. Kann ich nicht sagen. Das war's schon. Ich würde schon sagen, das war's schon. Hm. War ein bisschen kurz gewesen. Ich glaube, hier unten ist sogar das Ende. Also, ist sogar gar nichts. Ich dann, dann einfach sterben, wenn wir runterfallen. Ich meine, das Spiel wird ja von Level zu Level schwieriger. Das ist ja nichts Besonderes bei Videospielen, so. ist ja immer das Gleiche. Oh. Blind Ich möchte eigentlich gesagt, ehrlich gesagt möchte sogar hochgehen hier. <lacht> Oder oh, ist sogar ja ganz oben was, aber. Nein, ich, ich möchte nicht. Komm. So. Ähm, hier haben wir einen äh, coolen Kontrollpunkt. Cool. Ich weiß gerade gar nicht mehr, wo wir stehen Ich habe kurz eine Pause gemacht. Auf jeden Fall sind wir hier in diesem, diesem wunderschönen Level. Und. Boah, wow, krass. Wir spielen Pott und Pizza, wir gedacht. Nein, ähm, lass mal ein bisschen. Re Was? Fuck? Also, fuck. Zack. steht da? Fuck, zack. Irgendwie sowas. Ach komm! Die, die Baggen rum hier rum oder so. Ich. sag jetzt einfach die Baggen rum. und Ist mir egal. Die Baggen für mich rum. Oh, lass doch noch, nicht ruhig ich war gar nicht, war gar, gar nicht so schlecht, so. Boom. Ach ja, ich wusste, das kommt jetzt. Ich wusste es. Ich hab's geahnt, ja. Und bams. Fuck. Tap. Äh, äh, tap, äh, Ich weiß nicht, was das heißt. Ich, ich, ich, ich bin nicht schlecht, okay? Ich nicht ing... I don't even speak English, okay? Gut, dann werden wir mit dem Level fertig. Ich würde sagen, eins machen wir noch und dann in der nächsten Folge sind wir schon mal ein Boss. Ja, komm, ich mach das Level hier noch. Hm? Zwei vier Männerbabys. Was? Wir sind noch keine Männerbabys. Oh, jetzt sind wir hier in einer, in einer. Was ist Nicht Lappen. Egal. Jedenfalls sind wir in einer Bar. So ja. Hier sind mega viele Gegner. Oh nein! Oh, Albtraum, Albtraum. Ah, bitte mag nicht rum, Dankeschön. Oh, was ist das für einer? Ach, der. Ach so, deshalb ist er so anders, weil er Sachen rauskutzen kann. Komm, die sterben. In der nächsten Folge sehen wir dann den Bosskampf. Ich mache aber dann eine Pause. Das heißt, in der nächsten Folge kann ich eure Kommentare sehen. Mann, oh Mann. Ich hoffe, jemand von euch kennt das Spiel, oder? ähnlich, mhm. also außer natürlich, das ist mir mega nice und ich freue mich auch über jeden einzigen Like und Kommentar und natürlich Zuschauer, denn es freut mich natürlich, wenn ich Leute sehe, die, die sich sogar interessieren so ein Spiel, und das freut mich echt. Immer ich kann ich darf ich sagen, dass das Level ein bisschen komisch ist. Das ist so ein Owings level ich sehe gerade das lag etwas Easy. ja Also ist wir alle Yeah! Oh, was macht die denn hier? Also ich dem Ich dem mal einen von euch sehen, dem das Level hier ohne... Ohne einen Bart oder so, so ein, dass es Power-Up halt macht. Ich möchte mal einen sehen, der das macht. Gut. Hier sind wir dann am Boss angelangt. Ich glaube, da wir keine Zeit mehr haben, würde ich sagen, in der nächsten Folge sehen wir dann den Bosskampf. Und dann machen wir Welt 3. Vielleicht haben wir Welt 3 sogar dann durch. Wäre eigentlich ganz cool. Wäre sogar eigentlich ganz logisch. Das Spiel, ich glaube, das schaffen wir sogar... Also 12 Folgen, jetzt muss ich sagen, ist glaube ich ein bisschen zu viel gewesen. Wie gesagt, die Folge, das Spiel kommt halt nicht so oft dran, da es kurz ist. Trotzdem hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ja, dann lasst so eine, eine positive Bewertung da. Ihr könnt irgendwo draufklicken, da seht ihr kommt dann, kommt ihr dann zur nächsten Folge, wenn es draußen ist. Äh, zu der Playlist und zu meinem Kanal, da könnt ihr gerne abonnieren und die Glocke anschalten. Ich rede bis so schnell, weil es mir gefällt. Auf rein und ciao!